Auf außen, Jonas in der Mitte. Ja, hat, mit Max geht oh, oh, Da ist der Start. Und auch hier herzlich willkommen zur 22. Deutschen meisterschaft Im Finale derselben. Ganz klassisch, Riber montes gegen die Zonenkinder. Und es geht schon Zonkinder, los. Zonenkinder von links, wir sind live dabei. Im Kettenclash. In der Mitte ist Max schnell durch. Überzahl für Rieber. Und ganz schnell durchgespielt. Das Steffen, Steffen hat zwar sein Duell hier, hier äh, sozusagen nah an der Kamera gewonnen, aber viel zu weit reingezogen, in der Mitte war super schnell durch. Rigor hat die Mitte und Außen gewonnen und hatten den Jack. Richtig, genau. Linus wollte, hat sich noch überlegt, so greife ich nach dem Jack, aber wurde sofort von Max Teske in diesem Falle bestraft. Okay, hier im Finale wird gespielt Best of Five mit fünf Punkten pro Satz. Aktuell 1-0 für Rigo. wenn Wir im nächsten Zug wieder den Clash sehen. Ja, Liga, ja, ja. Doch, ja. Will wieder, den wieder den Clash. Die, die wollen wieder den Clash. Diesmal gewinnt in der Mitte Linus. Und, schade, Linus von der Kette weg. Und, und oh, hat. Ja. Steffen steht immer noch. Steffen steht immer noch und mäht und mäht und mäht. Steffen steht immer noch. Kopf. Ja. Ah, bitte, Oh ja, Linus hat den, den Meter gemacht und kriegt ja noch. Ah, ja ja. Ah, schönes Ding. Schön. Timon spielt ja sicher. Retor! In der Mitte ist der Jack! Schöner, schöner Wurf von Timon. Die Zonenkinder ah, kontrollieren den Jack. Schön von Linus. Und die Zonenkinder oh, übernehmen oh, die Kontrolle in der Mitte. Ah, Start von Marion und Linus! Linus rund auf. Knappe Kiste, oh. knappe Kiste. Starker Zug von den Zonenkindern. Zwischendurch hatte Rigor drei Pins in der Mitte stehen. Das war, das war richtig wichtig, das hinzukriegen. Ja. Ganz stark von Linus, dass er im Aufstehen noch Jonas, gekrie äh, Tobi gekriegt hat. Sonst hätte Tobi nämlich die ganzen Pins in der Mitte aufräumen können. Genau, ja, die hatten die Augen mal ja. hinten. Ja. Sieht man vielleicht nicht auf der Kamera, aber während der Jack woanders war, hat rechts die Zonenkinder so. noch mal drei Pins von Rigor aufgerollt. Ganz starkes Ding, ey. Ja. Die spannende Frage wieder. Nehmen die Zonenkinder wieder, wieder den Crash an. Beine, Beine, Beine, Beine, Beine. Beine, Beine. Beine. Hör mal runter! Hör Lassen. Das können die anderen ja auch. Okay. Okay, also cool. diesmal, diesmal scheint Topsy draußen zu sein. Ja. Ja, Ketten, Kettenwechsel bei Rigor. Und die ganz andere Mitte, ganz andere Mitte. Aber Rigor gewinnt wieder die Mitte. Wichtig ist jetzt, dass Kurt fliegt. Kurt fliegt, genau das wie die Stark von Jan, stark Jan. Und Jan kommt, schön Jan. Und da ist die Pinhoheit. Die die Pins, die nehmen die Pins. Die nehmen die Pins und ja. Jetzt müssen Sie die Kette pinnen. Jetzt, ganz wichtig, die Kette pinnen, bis der der noch aufstehen kann. Yeah. Ja, den Zug hat Jan mal einfach gerettet. So. Richtig Na, schöne... Nee, nach der Linie Rigo eigentlich durch, aber Jan holt einfach drei Einzel nacheinander. Und dann, genau, und dann übernehmen die Zonenkinder die Pins überall. Aber also, praktisch gut gespielt hinten raus, Kontrolle genommen. Genau, richtig saubere Endposition. Sie hatten den äh, Jack-Besitz. Bei dem Pin, was ja sozusagen heißt, dass du zwei gegnerische Spieler bindest. Du bindest nicht nur denjenigen, den du pinst, sondern auch den gegnerischen Läufer, weil der nie im Leben an den Jack kommen kann. Und auch ganz wichtig, die gepinnt, die als erstes aufstehen. Am Ende erst zu Jonas, der hatte eh acht Steine. Der kommt eh nicht als erster hoch. Immer ganz wichtig zu gucken, wer kommt zuerst hoch. Schulbuchmäßig, aus dem Lehrbuch. Oh, Frühstart der Zonis. Anscheinend wieder Jonas an der Kette dran. Nein. Ja. es steht 3 zu 1 für die Zonis. Die Zonis haben gerade ihren ersten, ihren ersten Fehlstart gemacht. Ab dem zweiten gibt es mindestens Jagdbesitz. Die Schiege sogar sich noch mal kurz, was bei dem dritten passiert. Und wieder Jonas in der Mitte. Grüß Start für die Zonis. Ja. Sie kreuzen noch, nicht Marion, äh, Steffen hinterher. Ja. Und wieder, wieder Jonas an der Kette. Diesmal kreuzt Marion auf Steffen. Steffen greift um. Aber Rigor gewinnt die Mitte komplett. Mit Jackbesitz also, könnt ihr da einfach das Tempo stellen. Da ist es dann auch egal, was Steffen macht, leider. Okay, Und trotzdem von Marion einfach die Kette gefangen. Spanische Schule. Genau, sah jetzt vielleicht ein bisschen seltsam aus. Rigor hatte den Jackbesitz nach dem doppelten Fehlstart von Anfang an. Kurz also Jack in Hand. Stimmt dann vergessen. Oh, aber, aber die Geschichte des Spiels, Rigor gewinnt die Mitte. Und, Zonis und außen ist meine ja. Außen. So, aber, und, und Gregor zieht sich den Jack. So. Und jetzt kommt der Hagel hier dazu. Und wieder Fehlstart für die Zonis. Okay, ich vermute, die Zonenkinder wollen einen neuen Malrichter. Oder mal einen zweiten halt. Ne? Oder ich würde vorschlagen, die Malrichter tauschen die Seiten. Das Wetter ist gerade ganz schön übel. Wie gewohnt Steffen auf außen, Jonas in der Mitte holen die Zonen. Aber diesmal geht Steffen quer. Und die Zonis sind durch, sind wieder alle weg gewesen. Ja, mal gucken, wie es da eh noch draufkommt. Mal gucken, wie wieder. Wieder willkommen in der zweitsonnenreichsten Stadt Deutschlands. Zonenkinder gegen Rigor. Wieder Steffen auf Außen, Jonas in der Mitte. Steffen, oh, okay. Und Max geht quer. Oh, oh Da Ist halt. der Stab, aber trotzdem was Steffen da ab. Ja hätte ich auch so gesagt. Da war Steffen schon ab. Aber Max, eigentlich muss Max jetzt das. Man kann bei dem Wetter halt auch niemanden verstehen, der was von außen ruft. Ein Carbonstab ist dahin. Passiert immer das Gleiche. Steffen auf außen, treibt seinen Gegner raus, macht das gut. Rigo in der Mitte, gewinnt die Mitte mit Jonas. Und diesmal ist Max halt dann quer gegangen, nachdem sie die Mitte gewonnen haben. Und ja. Eigentlich hatte er da ja ihn. Also es ist immer noch same story of the game. Rigo hat Jack, hat Jack kontrolle also, soweit die die Mitte durchziehen. Ich dass Steffen immer noch auf der 4 steht. Ich würde tippen, das ist ein Feedback-Problem. Das könnte, das könnte tatsächlich sein, ja? Also Feedback-Problem im Sinne von so, und wieder geht's los. und wieder. Das, dass er nicht merkt, wieder. dass es nicht sinnvoll ist. Jonas, so, und wieder der gleiche Zug. Rigor dominiert die Mitte. Steffen geht diesmal schön quer. Oh, Jonas verliert diesmal die Kette. Das ja, Glück steht ist nicht noch, mit Rigor. Aber, aber in der Mitte ist alles fein für die Sonys. Die ja, Sonys haben, haben Pin-Kontrolle in der Mitte. Ja, schön für das Und das ist der Satz für die Sonys. Ja. Aber das Glück ist nicht mit Rigor. Nee. Zwei Züge, verloren. Ja, ja. Ding. Äh, definitiv. Das ist das, das ist das Wetter der, weiß nicht, Zonis. Ja. Also, ich würde es mal frech behaupten: Einzelspielerisch Rennen gerade die Zonis die Reaper und Reaper ja, sagt halt besser an. Ich, ich verstehe das Wert nicht, nochmal. Ja. Also die Aufstellung der funktioniert nicht. Ja. Aber die einzelspielerische Stärke Hund ist halt raus. Ja, ich weiß nicht, also, äh, Steffen hat halt, hat halt jedes Mal getrieben und die Hälfte quer geschossen. Und der Querschoss hat jetzt äh, zweimal von dreimal ja, geklappt. Ja, aber Jonas ist auch quer gegangen, hat die Kette verloren. Und ja, richtig. Vorher, das heißt, wäre der das heißt, Start ja, ja. von Max nicht gebrochen, hätte Max das Einzige gegen Steffen gehabt und wäre hier durchgelesen. Ja, ja. ja. Aber wer gut kommt, gewinnt und alle halt viel. Oh. In der, Aus in der Aus mitgenommen. Ich glaub, die Kamera wird nicht okay. Und wir sind zurück im zweiten oh. Satz des Finales der Deutschen Meisterschaft. 1 zu für die Zungenkinder nach Sätzen, einmal nach Seitenwechsel. Und es geht weiter wie gewohnt. Steffen auf Außen, Jonas in der Mitte. Jack-Kontrolle für Rigor und Steffen holt das schnelle Einzel- oder nicht, Entschuldigung. In der Mitte hat Ben ganz viel gerissen. Aber Jan rettet schön mit dem Läufer. Und, und, und. und. Ja. Aber Jan steht noch immer. Toni fangen an, die Pins zu nehmen. Schöne pin oh. Jetzt muss das Einzel sein. Nein, Max steht noch. War, Na, war, war, war Steffen vorher dran. Oh, knappe Kiste, knappe Aber das heißt, so richtig funktioniert es nicht. Was kann man denn dann machen? Ja, das ist krass, das gut. Ähm, Kette quer auf Steffen stellen, mein erster Ansatz. Und das Pompf soll ich über rechts versuchen. Wer hat die Kette einfach nur verwaltet von Rigor? Nein, dass die Rigor-Kette auf, also auf die Rigor 3 und sonstige 2 geht, genau. quer auf Steffen und dann rechts die Duelle suchen. Das ist natürlich schwer, weil rechts die starken Pompf stehen von den Zonis mit Jan und Ben, der ja, ja. echt gute Quoten haben aktuell in dem Spiel. Ja, ben, ist grade, oh, ben in der Mitte ab. Hinter der Linie, Jonas. Oh. Läufer ist super wichtig. Stark von Marion! Und Max Schmiedsch, verschiebt sich schön mit, nimmt den Pin ganz stark. Ah, ben fast im, im Zurückgehen noch. Und kurzes Läuferdell. Ist sehr, sehr ärgerlich für Gab. Er muss dort rangehen, weil die Kette dort ist. Er, er, er hätte viel bessere Chancen, das, Duell, das Läuferduell zu gewinnen, wenn er defensiv bleibt. Aber er muss rangehen, weil ihm Jonas im Nacken sitzt. Und dann hat er eigentlich ja. kaum eine Chance, kurz zu halten. Aber die 5%-Chance muss er mitnehmen. Richtig. Mit dem Finale der deutschen Meisterschaft. Genau. jeder Prozentpunkt. Genau, wenn er, halt, wenn er halt defensiv stehen bleibt, dann wartet Kurt kurz. Ja. Jonas natscht ihn ab und fertig ist der Lack. Und Rico hat es ja tatsächlich versucht. Max hat sich selber auf Jan gestellt, auf der Außen. Jan hat auf der Außen gut gespielt. Aber Jan hat einfach Max gewonnen. Ja. Im läufer ist natürlich die Alternative, einfach nach dem Jack zu greifen, anstatt den gegnerischen an den Läufer an Wobei, wenn der, der so schlüpfrig ist, wie der Boden mittlerweile hier ist, dann uh. Ja, und wenn er dagegen gegen Profi spielt wie Kurt, dann kommt er nicht so leicht an den Jack ran. Nee, da spielen die Zoolings gerade super stark, also auch einfach einzelfonferisch überperformen die gerade hart. Die Opfer ein bisschen bänden, aber... Genau, genau, Jonas hatte jetzt gerade so ein bisschen, äh, da hat man richtig gesehen, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, gehe ich auf Läufer und da hat er. Ähm, ich ich glaube auch wieder ein Feedback-Ding. Jonas gewinnt seine Duelle immer, ich glaube es ist Zeit, Tobi zu bringen. Linus steht, Linus steht genau gegen die 1, die, die Revo 4. Das ist Tobis Stammposition. Genau, und, und so sieht er aus. Mal Max Ja, und Max Teske gereagiert. Genau, Tobi, Tobi ist drinnen und Steffen in der Mitte diesmal. Und schön, komm, komm, Tobi, geh quer und hol ihn dir. Los, über! Schade. Und, äh, und Kette in der Mitte von den Zonenkindern hat direkt dazu geführt, dass sie jetzt doch mal in Jack-Besitz waren. Ja, mit das erste Mal, glaube ich, dass Zonis Kette in der Mitte spielt. Ja. ja. Äh, äh. Wir sind im nächsten Zug. Es ist immer noch <lacht> Zonis gegen Rigor im zweiten Satz 2 zwei zu 1 für die Zonenkinder. Und Tobi ist wieder drin. Wieder quer zu Steffen, oh, Steffen ungegen, aber er kriegt sie wirklich schön. Ralf fängt gleichzeitig. und Max Teske war komplett durch. Hat sich durch, von der rechten Seite durch alle durchgemäht. Ich würde frech behaupten, das war ein Testgezug. den hat er einfach mal durchgeschreddert. Ah. Zack. Max Power, zweifach bei Rigo heute. <lacht> ich hab einfach nicht daran gedacht, das ist so gut. Das heißt, was äh, konnte Ansonis jetzt dagegen? Ja, weiß nicht, es lief gar nicht so schlecht. Also Steffen äh, hat in der Mitte immerhin dafür gesorgt, dass die Zonis an den äh, Jackbesitz kommen oder zumindest ihn contesten können. Und das scheint jetzt, das scheint jetzt auch gerade das gewollt Marion zu gegen sein. Steffen, match von Rigor. Äh, ah, Ben passt schön auf. Ben passt wunderbar auf. Und Max, Ben, Max, Ben! Ah, ja, Mary weiß nicht, dass der Jahren. Läufer da hinten ist. Schön! Oh, da hat man richtig durch den Regen gesehen, wie der Treffer am, an der Kleidung <lacht> am Bauch. Sehr, sehr cool. die Sonys kriegen heute halt jedes Matchup bekommen, das sie wollten und Sonys gewinnt das Ding. Ja. Max sagt ja gerne auf Matchup an. Alle bekommen. Ja. Starker Querschuss von Steffen auf Max. Da hat er ihn dann. Äh und richtig geil von von Ben. Ben hat es geschafft, Marion abzuschlagen, äh, bevor sie bei Steffen war sogar, ja. glaube ich und ist dann gleich nach rechts und hat dort noch zwei Leute geholt. Ja, ja. Richtig, richtig nice. Ja, ben, das große Nachwuchstalent der Zonenkinder. Ja, genau. Aus Cosvik gekommen. Ja. ja, Ich habe gehört, äh, hab gehört, er ist 22, das heißt, er ist äh, mit Linus und Timon dann definitiv eher aus der jüngeren Riege der Zonis. Die anderen, wenn man sich so umguckt, Steffen, Stefan, Ralf, Graf. Ja, Steffen und Ralf, die letzten Kinder der Golden Generation. Ja, ein Stück weit schon. So, jetzt geht es weiter. Wieder Topsy auf Außen, Steffen auf Innen. Gleiche Duelle, wie die identischen Duelle. Ja, wenn sie du, Nee, Max, Max gegen Jan hat getauscht. Ja, die, die, Max gewinnt in der Mitte. Twins, schön, die ich gespielt. Oh, no. Ganz starker Sprung von Max. Ah, Und das das war... gegen 1 gegen Ben. Und zu zweit. Ah, ganz, ganz bitter für Marion, ganz bitter für Marion. Aber das oh, hat es Simon. Yeah. Nein. Nice. Richtig krass, richtig ja, krass. Ja. Da hat, in der Mitte, äh, da hat in der Mitte eigentlich Rigor alles wieder geholt, hat dann ein bisschen die Tür aufgemacht, sodass Timon fast durchgerutscht wäre und nur durch den Herzensprung von, von Max hat er das, das noch retten können und hat es sozusagen in die zweite bzw. je genau. nach Definition ja, gebracht. Genau. er wieder, ja wieder Richtig, diesmal hat es halt in der Mitte nicht geklappt, dass, äh, dass Ben das kontrollieren konnte. Also hinten raus machen die Zonenkinder hier gerade das Spiel. Richtig. Da. Ja, Ja, hat Best gemacht. Stimmt, ja, und Timon auch zwischendurch. So was sie sich freut, so heißt das auch bei der Havu. Sich früh abschlagen lassen und wieder aufstehen, das ist den machen. Die, die, teilweise kennen die dich gar nicht und sagen, das ist, ist äh, vollkommen Das finde ich super. Das finde ich super. Es okay. so. regnet nicht viel bei uns, aber sehr oft. Und 4 zu 2 für die Zonis. Neue und. Kettenoption bei Rigor. Julian, oh ja, Julian spielt zum ersten Mal an der Kette. Du steht. Oh, aber. Ihr er und Jan rennen einfach aneinander. Stark, Julian! Oh. Ganz stark von Julian! Und Marion rettet noch. Aber und kurz sieht durch. Schon ab, Ganz sta stark vom Coach regelkonform. Er rennt zurück zum Ort, an dem er abgeschlagen wurde. Mit dem Stein. Steht dort seine Steine. Ganz wichtig, das immer zu tun. Aber Rigo übernimmt die jack kontrolle um den Pin herum. Gut positioniert von Max und Luki. Ben ist noch da als letzter Pin. Und das eins gegen 1, das 2 gegen 1. Und der es gewinnt es und auch. der kriegt ihn! Oh. Und Julian wurde auch noch weggeräumt. Jetzt muss Rigo die Pins lösen. Max, du musst da weg! Scheiße! Alles gut! Da hast ja recht! Oh. Fuck. Sorry. Alles gut, alles gut. Richtig, richtig krasse Aktion. Ja. Und dass, dass Ben das dort gegen 3 hinten raus noch schafft. Um vielleicht einmal kurz vorzustellen, wer hier eigentlich alles sitzt. Wer sind wir denn alles? Ach ja, wer neben äh, mir? Wer bist du eigentlich? Ich bin parteiisch. Äh, ne, Moment. Ich bin der Bev. Ich äh, habe jahrelang ja, bei, den, bei den Zonis Alter, Alter. gespielt und bin deswegen nicht ganz unparteiisch, aber das ist von einen Kommentator ja auch vollkommen okay. Genau, ich bin sozusagen mit den, mit den Zonis hier aufgewachsen und äh, mittlerweile, naja, sagen wir mal die graue Eminenz im Hintergrund. <lacht> ich, ich bin der Hogan und auch Jakob. Ich habe tatsächlich auch drei Jahre lang Zonenkinder früher gespielt. mal. Inzwischen bin ich der Captain der Harvard all Allstars. Ja, ja, Platz 3, nicht nur im JTA, sondern auch auf diesem Turnier. Ja, Piaro hier ist ja wieder dritter Platz, dritter Platz bei den deutschen Meisterschaften. Irgendwann schaffen wir mal wieder den ersten, kommt alles auch mal wieder. Hab aber auch tatsächlich inzwischen viel bei Rigor gespielt. Also im Zweifelsfall bin ich dieses Spiel tatsächlich rigorparteiisch. Aber passt ja, wer von ich ergänzen uns da ganz gut. Apropos Rigor, wir haben noch einen dritten Gastkommentator. Ich hoffe, man hört ihn auch hier und da. Ja, Dirk, hi. Geht äh, mal lauter. Ich, ich spiele theoretisch gerade bei Rigor, um das ein bisschen auszugleichen. hier. <lacht> diese, aber so praktisch nicht, bist du halt gerade verletzt. Ja, und ja, sie wieder. Aber tatsächlich stimmt das. Marion kriegt das Die gleichen Matchups wie im Satz davor. Na Max ja. kriegt anscheinend die Matchups, die er will. Aber, nix. Aber oh, Jan, das Jan, Jan rettet wieder. Und das, Jan, Jan, Jan, Jan rettet Jan. immer noch. Ja. Und währenddessen räumt und Ralf von Ralf Hinten Ralf das auch. Feld auf. Und krasse, krasse Einzelleistung der ist wieder. Die Jena langpumpfen hier. Und auch die jener Landkommen mit Max. Nicht? Ja, genau. Und, und, und, und. Ah, oh, nice! Stark uh -huh. aufkommt. Richtig krass. Ganz stark, dass Jan hier noch den Safe bekommen hat. Und dann haben wir halt einfach Ralf parallel aufgeräumt im Hintergrund, die Leute geholt. Und dann hatten sie einfach mal PIN-Kontrolle in der Mitte und konnten durch. Richtig krasse einzelpomperische Leistung von Jan hm? und Ralf. Richtig, richtig. Also hat so ein Spiel ab hier. Meine Fresse. Ja, hm? war ein guter Einkauf. Also, ja. Genau, also wer, wer das weiß ich, ihr nicht wollt weiß. einfach nicht nach Wuppertal ziehen. Wir haben es ihnen ja wirklich angeboten. Also meine DD wär wäre das? ja hier. Beine und setzen. es geht weiter mit dem nächsten Zug. Zonenkinder sind bereit, wir warten noch auf Rigor, es wird langsam angezählt. Bei Rigor machen sich traditionell wieder zwei Ketten bereit, keiner weiß, wer von denen eigentlich startet. Bei Zonen ist es eher klar, es wird halt schon Steffen starten. So. Und Tobi ist wieder drin. Mary und die Matchups sie Mary wieder, die wieder, die sie haben, haben wollen. Das klassische Matchup. Aber Steffen äh, Max räumt auf in der ja, Mitte. Ralf liebt es gegen Topsy. Gegen zwei kann er aber auch nichts tun. Und da wieder Jan aber von der rechten Jan Seite. Jan räumt halt von hinten auf. Hinten! Stark von Steffen. Oh! Ja, Ste da muss ich höflich widersprechen, der war genau auf der Hand, Topsy. Ja, hätte ich auch gedacht. Der genau war genau auf der, auf der Hand. Also er meint ja, er ist vom Kopf auf die Hand abgerutscht, aber... Also, den aber ich sehr klar... Also... Genau, äh, ist auf jeden Fall richtig, dass er, äh, dass er sofort auf den Schiri-Call hört, dass der Schiri-Call sofort kommt, das ist noch wichtiger. Um wieder zu eine starke Schiri-Leistung auch hier an der Stelle. Ein Dank auch an die Leute, die das freiwillig bei diesem Dreckswetter machen und ja. einfach in der Nässe stehen und das durchziehen. Und im Jagger ist es wie mit jedem anderen Spiel, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, ja. wenn du gerade schlechter performst als deine Gegner, dann musst du Risiken Max angeben. stellt sich wieder und auf dann Jan, der Problemspieler vom Gegner zum Captain Und er gewinnt das Duell gegen Jan. Ganz wichtig. Jan immer der Problemspieler und jetzt spielen sie die Überzahl aus. Ganz stark. Aber mal gucken, ob es funktioniert. Max hat das schon im ersten Satz funktioniert, es probiert am Ende, hat sich selber gegen Jan gestellt als Pompfer. Ich bin der Captain, ich löse das Problem. Hat nicht funktioniert. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ja. Er liebt es ja auch, auf der Außenseite zu, zu spielen, wo er das ganze Feld sozusagen vor sich hat. Ja, den Gegner okay. so einzudrehen, dass der Gegner nicht das Feld vor sich haben kann. Pressing von außen. Ja. Stefan, auch. Stefan hat es auch netterweise gegen King pain eingespielt. So, so es und krass. es geht weiter. Leichter, beide Ketten in der Mitte dieses Mal. Oh, Max gewinnt das Duell gegen seinen ehemaligen Mitbewohner Linus und Jonas klärt schnell. So. Und Aber Linus Linus ist nicht so lange nein, nein, nein, nein. Marion spielt schön defensiv den Pin ja. aus. Richtig, also das war ein bisschen, bisschen heißblütig von Linus, dass ja. er da in das Duell geht. Ja. da muss Linus eigentlich abdrehen, zurück zum Mal. Richtig. Außer er gewinnt im ersten Punkt. Im in ersten Duell Schlag. Aber, Aber gegen den Spieler, ganz schwierig. Wenn Marion sich einfach nur wegdreht und den Schild raushält, kriegt, gewinnt er da nicht in zwei Steinen. Ja. Unmöglich. Also, Marion weiß ja auch, was sie tut. Die weiß ja auch, sie muss nur nicht verlieren in der Stimme. Ja, Rigor, ein bisschen zurück wieder. Aber äh, richtig krass, selbst, also Rigor ist zwar durch, aber dadurch, dass die Zonis im Besitz waren und der Jug im spätesten Moment richtig hoch geworfen wurde, war halt die Zeit auch wieder da, dass die fünf Steine bei Linus schon wieder um waren. Und es steht 2 zu 2, die, die Zonis holen sich den Jug. Ja. Timon kriegt die unangefochten den Jug in der Mitte. No Contest von, von Rigor. Max steht, Man steht, Max steht! Man steht. Oh, start von Schade Linus. Start. Von die zwei Seiten einer Medaille. Schade von Max, stark von Linus. Sehr schön. Genau. Linus, Linus, der übrigens dieses Jahr mehr Rigor als Zonenkinderturniere gespielt hat. Richtig, äh, sieben Rigor-Turniere. Ja. Übrigens, äh, falls ihr euch fragt, äh, warum der Läufer eigentlich an den Jack greifen kann, das, äh, das hat sich letztes Jahr Vorletztes so, Jahr oder letztes Jahr neues Metagame etabliert. Anfang ist ein neues Meta -Game. Der, Läufer der Läufer holt den Jack. Und äh, das kann er eben nur deswegen machen, weil die Positionen links und rechts wissen, sobald einer auf den Läufer schlägt, ist sozusagen derjenige, der geschlagen hat, verwundbar. Ja. Und das kann man jetzt, das kann man hier genau sehen. Timon hat sich in der Mitte den Jack geholt und äh, Jonas... Unangefochten. Und Jonas steht zwar einen Meter daneben, aber sobald er die Kette auf, äh, ja. auf Timon abschlägt, ist sofort Jonas weg, ist die Mitte weg. Und äh, da, da tauscht man gerne einen Läufer sozusagen gegen einen Pomfer oder eine Pomferin. Also die meisten Top-Teams gibt es klares Schussverbot auf den Läufer. So, Topsi wieder drin auf der Außen, aber gegen Ralf. Ja. Okay. Und der 1 zu 3. Ganz, ganz klar mal durchgemäht diesmal. Aber an sich hatte Ralf starke. Ja, ich glaube Rigo hat 3 von 4, 4 von 4 Duellen gewonnen gerade. So, ich mein, wenn man alle Duelle gewinnt, macht man auch den Punkt. Und der gegnerische Läufer auch noch ab. Mann bin ich wird. schlau. <lacht> ja, wenn der eine Läufer den Jack hat. So. So, 3 zu 3, im dritten Satz. Noch zwei Punkte oder noch zwei Sätze? Das ist die Frage dieses Spiels. Tobi und Steffen wieder auf der Außen. Quasi identischen Wechsel. Aber Mitte und macht keine durch. Gefangenen und holt sie alle. Aber Jan mal wieder auf seiner Außen durch, hätte er es fast noch gerissen. Fast noch geholt. Aber mal wieder Max in der Mitte. Aber auch Aber hier, hier, wenn man man sich ansieht, äh, Max Teske in der Mitte. Auch wenn der gegnerische Läufer den Jack gerade greift und der eigene Läufer ihn nicht kriegen kann, er kümmert sich erst um den Pomper, der ihm gegenübersteht und dann erst um den Läufer. Ist. Genau, aber Ralf wurde komplett, äh, komplett blind von hinten erwischt. Der hat, der hat da überhaupt nichts von mitgekriegt. Aber ja. ich glaube, das ist auch ein bisschen an dem, äh, an dem Wetter und auch an dem Finale geschuldet. Bei ja. im Finale ist mehr Stimmung drumherum, da ja. sind die Leute lauter, ist die Anspannung höher, da funktioniert die Kommunikation nicht so. Deswegen und weiter geht's. Häufig Neue trainieren. Kette. Nein, kein Mal, das laber ich Es Ist immer noch das gleiche Match auf außen. Ben, oh. Ben diesmal gegen die Kette. Oh, ja. Start von Marx! Und da wird der Chuck gewohnt im Sprung. Und jetzt muss mit nur noch die Pin-Kontrolle übernehmen. Und sie sind durch. Und Rigor holt den nächsten Satz. Und ich mir damit ein weiteres Bier. Ja. Wollt ihr auch noch was? Gönn hier wenn es da musst du oben rankommen. Ich habe jetzt gerade gestartet. Frühstart von Rigor, wir haben noch mal Zeit. Wunderbar, wunderbar. Und Frühstart der Zonis. Was passiert eigentlich, wenn beide gleichzeitig gestört machen? <lacht> Ach, sehr gut. Ist schon Tag, das, äh noch nicht so, so, und weiter geht's im, im dritten, im vierten, Im vierten Satz, Satz sogar. Im vierten Satz. Oh, nicht? Diesmal, Diesmal wurde ich... wieder Jonas auf no. Außen, seine eigentliche ja. Stammposition. Und Max... Schade, da trifft er Max selber. Aber das ist völlig egal, wenn alle anderen auch stehen. Ja. Da spielt Rigo einfach mal eine klassische Überzahl durch. Auf Außen gegen die Kette gewonnen, Gegnerkette gewinnt auch. Schneller die Überzahl durchgespielt. Und da, ist halt der Jug, da ist der Jugbesitz, aber ganz wichtig, damit das funktioniert. Wenn man da den Jug hat, kann man einfach nur in die Doppel gehen. Und seinen Gegner einfach abschlagen, weil der eigene Läufer kann schlagen. Hat das Gegnerteam den Jack an der Stelle? Kann stecken. Ja. ja, vor allem Steffen ist ja auf außen durchgebrochen. Dann kann der Läufer mit Jack auf außen durchgehen. Richtig. Und auf einmal muss einer abdrehen zum, zum Mal. Und das Spiel geht von vorne los. Um es, um es mal kurz bildlich zu machen. Wenn du also äh, mit deinem Team über links zum Beispiel äh, die Überzahl spielst, da stehen drei Leute und äh, setzen sich gegen die gegnerischen zwei Leute durch, kann eben auf deiner rechten Seite sozusagen der gegnerische Läufer durchbrechen. Genau. Und wenn der dann noch eine Hilfe hat, dann ist halt der Punkt sofort äh, gefressen obwohl du halt eine Überzahl hast und eigentlich auf dem Weg zum gegnerischen Mal bist, oder? Ja, Und gut. weiter geht's zum nächsten Punkt. 1-0 Führung für Rigor. Rigor wieder Jonas auf gefallen. außen, wieder auf seiner Stamm. Ab Weiterhin gegen Ben, die neue Antikettenwahl der Zotenkinder. Und Ralf ja. reagiert schön. Und hoch Überzahl schwer. der Toni ist jetzt. Stark von Ralf, schön, schön oh, quergearbeitet oh, und da ist er, der, der Code-Reset-Button, er läuft einfach. Oh, oh. Ah, aber und jetzt hat ja Mary die Chance aufzuholen. Jack! Ralf ist auch sauschnell. Jetzt ist Luki da und auf einmal oh, oh, oh. gehen die Pins weiter. Oh, oh, oh. Luki bleibt! Der, der, der, der ist völlig egal, was macht Stefan dahinten? Jetzt kommen wir ins taktische Stellungsspiel. Aber Marion konnte aufstehen, weil Stefan hat eine Weile gebraucht Aber Stefan hat unglaubliche Quoten gegeben. Starke Entscheidung von Rigor. Stefan hat absolut starke Quoten gegen Marion, ist nicht gut gegen Luki. Wichtige <lacht> Entscheidung. Genau. So, jetzt können die es ausweichen. Und Luki gewinnt gegen Ralf eher ein ja, diesmal gewinnt Ralf, Ralf hat jetzt den Doppelpin und Max kommt nicht an seine Pompe ran. Ja. Und jetzt haben wir das marion stefan match -up. Wir sehen die Wobbelpompfe. Und Marion verlässt leider ihren Pin, dass Stefan aufstehen kann, um dann aufzuräumen. Und, und, und, und, und, und, und, und, und, <stürkst> <stürkst> zwei oder drei Mal drüber, kriegt dann noch einen an den Kopf. Aber von beiden Seiten starkes Spiel, beide Seiten verstehen, wer der Gegner ist, was da ist. Richtig, oh. richtig. Aber am Ende immer wieder die Storys, die Zonis sind hinten raus, pomperisch, so stark. Ja, also wenn man, wenn man die Quoten hier aufmacht, das ist weit von 50-50 ja. entfernt. Ja. Man, wir sehen das Video nicht, ihr werdet es wahrscheinlich alle nachher sehen und besser wissen als wir. In der Linie, glaube ich, ist Rigor leicht positiv, hinten raus nicht. Ja. Obwohl Max Cescay in der Linie hart überperformt. Der Rest fängt es einfach ab. Und stark von Ralf reagiert. Einmal quergeholt, dann weiter quergeholt. Ralf, der unscheinbarste, beste Spieler in Deutschland. Ohne Scheiß. Es ist so, es ist so krass, wie viel, wie viel noch rausgerissen wird. Er hat eine krasse äh, Antrittsgeschwindigkeit. Er hat ein krasses, äh, weiß nicht, ein krasses Juggerbrain. brain ja, Das Juggerbrain brain von... Er muss, nicht, er muss halt nicht springen. Er steht ja schon richtig. richtig. Das ist das Geheimnis von Ralf. So, und er muss nicht fancy pomfen und hebeln, weil er trifft seinen Gegner halt einfach beim ersten <lacht> Genau. Deshalb, Leute, achtet auf Ralf. Super unscheinbarer Spieler seit Jahren in den Top 3 der Pomper in Deutschland, wenn gerade die Schulter mitspielt. Dann würde ich auch so sein. Ne? Also da, das war schon 2013 so. Mhm. Was die für antiketten die alles hat. so. Okay, und? Wie sieht das aus? Wieder Jonas auf Außen. Steffen, aber Steffen, Steffen und Stefan ah, überlegen Steffen, sich noch ein bisschen. Voll oh, weg gegen von Marion. Aber währenddessen Kreuz. hat Jonas. Und wieder Reifreund auf. Schön quer gearbeitet. Hier, oh, das Jugger Brain ist da. Er nimmt den Pin. Und hier, da ist er. Da ist das. er lang genug. Und es ist so und, auch noch schnell genug hinten, um Kurt aufzuhalten. Wie geil. Und jetzt muss Steffen halt. Uh, muss Steffen klären. Und ganz wichtig auch, die Zonis Alles haben gut. drei Pins stehen. Starker Wurf, starker Wurf, aber er hat leider acht. Luki hat leider acht. Wenn man jetzt nochmal genau hinguckt. Kurt hat genau dorthin geworfen, wo er hinwerfen wollte. Die Zonis hatten alle Pins. Er muss den Jack weit wegwerfen, nicht dorthin werfen, wo Garf gerade steht. Und deswegen wirft er den Jack dorthin, wo als nächstes ein Spieler von ihm aufstehen kann. Ja, ganz das stark gesehen von Kurt. Kleine Inside-Info aus dem Training mit Kurt. Der übt das. Einmal die Woche. Ja. Also für die Läufer da draußen, der stellt sich 10 Minuten einmal die Woche im Training dahin und wirft 40 Jugs. Alles so viel schön. haben wir im Verein auf Testposition. Okay, aber wir sind oh, wieder. Und weiter im nächsten Zug Es geht wieder. nicht um die HAVU. Ja. Weiterhin Ben gegen Jonas auf Außen. Und ja, oh, Ben hat es so. aber wieder mal von Ralf. Start. Ich glaube, er Ben reagiert. steht sogar noch. Und gleichzeitig die Seite, die wir nicht sehen. Steffen gewinnt auch an, gerade auf seiner Außen. Hallo. Aber wir Kommentatoren haben ja gerne einen Spieler, den wir durchverfolgen. Mal wieder von Ralf, stark in der Linie connected. Ja. Aber auch ganz wichtig, das Team gibt ihm auch den Platz, das zu tun. Ben geht zurück, ne, dass der gegnerische Kettenspieler den Schritt weiter reinmachen muss und dann hat er ihn da hat Ralf mit der Langkombi ja viel Flexibilität im Abschlagen, geht ganz einfach und dann kann er das auch machen. Also sehr stark von Ralf, aber auch stark von Ben. Ja. Einfach zusammengespielt. So. Richtig, richtig geil gespielt haben zusammen. Ja, ja, ja. Aber weiter geht's. Wir reden nicht von früher, wir reden von jetzt. Neue Kette für Rigo, aber gleiche Position. Tobi weiter, der vier, aber genau. gut weiterhin gut gefangen. Ja, und ja. über beide, beide Rigo hat Sorge die jetzt Überzahl. Das ist spannend. Spannend. Diesmal, diesmal war es Rigor über Außen diesmal durch und in der Mitte haben sie nur auf Zeit gespielt. Es könnte auch gut die Ansage gewesen sein, dass die Außen Druck machen sollen und die Innen nicht äh, ja. Tendenziell ein bisschen defensiver Es war auch mal Zeit für einen Kettenwechsel auf der Außen bei Rigor. Ich meine, sie haben drei Ketten dabei. Ich bin ein bisschen äh, überrascht, dass äh, Julian auch nicht pumpft. Der bessere Popper. Das ist echt so, ne? Max Marion, Max luki alle besser. Rigor, stellt nicht nach Spielanteilen auf. Ja. Bei uns wird das nicht laufen, bei denen pff, ja. easy. 3 zu 2 Führung für die Zonenkinder im vierten oh, Satz. Rigor mit derselben Aufstellung, diesmal kreuzt aber die Kette zur anderen Seite. Linus hat, Linus hat Glück. Ja. Und ganz unerwartet, Linus ansonsten bekannt für seine pompförische Stärke, aber nicht für sein Antikettenspiel. Eigentlich das wieder mal das gute Matchup für Rigor, aber die Zonis lösen das einzelpompferisch. Und Graf, ein bisschen zögerlich, kommt jetzt raus. Ah! Durch. Ja. Richtig geil! Ja, wieder mal Max, Max überperformt in der Mitte, holt seine ja. 2-3 Einzel und die Außen. Ja. Und wieder Zonis, mal ich, Matchup, geworden. richtig gut. Also, ein Punkt noch. Als havo captain auf Linus eine Kette stellen ist immer eine sehr gute Lösung. Linus ist super gut einzelpompferisch. gegen Kette wird rumgehüpft und Krempel getan. Und aber er hat ihn einfach gefangen. Richtig, richtig. Er hat Story of sein, the game. Er hat seinen Q-Tip ein Stückchen weit hochgehalten, hat den Kopf eingezogen, hatte, hat, das, hat die perfekte Höhe getroffen, aus welchen Gründen auch immer. Also, um es Linus ist natürlich nicht scheiße als Antikette, aber es gibt da wahrlich bessere Leute bei den Zonenkindern. Aber auch spannend, also die hatten ja jetzt Topsy äh, auf der uns nahen Position, auf der Position 4 oder auf der Rigo 1, wie auch immer, auf der Position 4 und haben ihn ganz rüber gekreuzt, dass er auf seine Komfortzone position kommt und eben gegen Linus also, kommt. Also ich, ist eigentlich, ist ich eigentlich eine super geile Ansage. Ich kenne Max da ein bisschen, das war ein Kreuz auf Linus, das war eine genau, Kreuzansage genau. auf Linus. Deshalb ganz stark von Linus, mal wieder einzelpomperisch pompferisch Rigo kriegt seine Matchups Rio kriegt die Linus und die Zonis sagen einfach, ist mir egal, wir gehen aber trotzdem. <lacht> Vielleicht auch ein Unterschied im, im Ansagestil. Ja, Gegner für ja. match Sonys wollen System. Genau, Sonys wollen sagen, okay, wir, wir hängen uns nicht an den Gegnern auf, Pass, wir, mal, sind, wir sind hier wichtig. Aber das nicht, ja genau. Das, das ist hier. Wir können halt schon das Matchup, das sieht man genau hier. Und der entscheidende Julian Punkt, drinne. wenn die Zonenkinder jetzt den Punkt machen, ist es vorbei, sie sind deutscher Meister. Ja, er, er sieht auch sehr gut aus. Aber... die ja. wie kommt der Kurt an den Ball? Das habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Kurt. Rigor adaptiert auf einmal Julian an der Kette. Wir hatten das Thema eben, wir haben ihn nicht viel gesehen. Rigor erkennt, was wenn ich machen klappt nicht und die Nächsten rein. Ich habe jetzt nur auf Julian geguckt, also es, muss man ehrlich gestehen, lag jetzt nicht an ihm. Er hat seinen, äh, er hat seinen Gegner verfehlt und dann seinen eigenen äh, Spieler gewickelt. Mir geht eigentlich halt eher um die Bereitwilligkeit von Rigor im entscheidenden letzten Punkt zur deutschen Meisterschaft zu immer noch zu sagen, wir sind ein achter Team. Ja. Wir können alle was. Ja. Du bist jetzt drin, die anderen haben nicht performt und weiter geht's. So läuft das ja auch bei Rigo intern. Richtig, äh, genau, genau, richtig. Und hier war, hier war auch das Ding, hätte Kurt nicht den Jack gehabt, sondern hätte, äh, hätten die Zonis den Jack gehabt, dann wäre das auch ein Punkt für die Zonis geworden. Ja, hatten wir ja am Anfang, ne? Man gewinnt in der Mitte, mit Jack Besitz und auf einmal kann man mit Tempo den, den Zug durchspielen. Obwohl Timon fast unberührt in der Mitte war am Anfang. Ich dachte, die Zonis hatten den Jack, hab nicht mehr hingeguckt. Ich dachte auch, ja, ich, dachte auch, ich, ich auch, war ich auch, das auch das gleiche Ding, was wir vorher hatten, ja. ich war so, okay, aber gut. Cool. Gab ja keine Debatte, Kurt hat's gemacht. Kurt läuft auch nicht aggressiv für den Jack. Der kann das, der ist schneller als Timon. Ich weiß nicht, warum er das nicht macht. Er hat es ein paar Mal gemacht. Aber weiter ein P weiterer Punkt für die Zonenkinder und sie sind Deutscher Meister 2019. Wieder Julian an der Kette. Klassisch Antikette gegen Ben. Oh, in der Mitte ist Max durch. Und ah, Schade von Julian. Er sieht den Gegner hinter sich nicht. Aber Max performt stark und wechselt den Pin. Wechselt den Pin. Nimmt den Jack mit, ganz stark. Holt er das Duell gegen Ralf. Stark von Max, Stark gesehen von Max. Und elf weiter da. Oh. Ralf ist abgelenkt. Und die Chance für Rigor, das 1 gegen eins gegen Ben. Ja, ben ist ab. Ja, Und sie haben es. Ja. Max, das war deiner. Geiles Teil. Mach das mal. Ich kann mich nicht zurückhalten. Oh, ich will so reinhauen die ganze Zeit bist beim Moderieren. Ich will die ganze Zeit Gregor Korski muss ich <lacht> so zusammenreißen. Das ist ja super friedlich hier. Also beide Teams kennen sich, richtig, richtig. verstehen sich, wissen, was da passiert. Muss man einfach mal betonen, ganz schön, auf welchem Niveau hier die deutsche Meisterschaft ausgespielt wird. Es steht 4-4. Genau. Und da sind, da sind durchaus... Durch Weiter, Jürgen. Ja, Max geht auf die Außen gegen Ben. Schade, UN oh, Max holt es, Max holt es. Ralf und Max geht weiter. Das kann natürlich nicht sein. Da ist was falsch. Oh ja. Marion hat einfach Steffen klassisch gefangen, wie man sich fangen vorstellt. <lacht> so. Und diesmal schafft es diesmal Ralf? Nein. Na, no, yes, yeah. ja. Ah, ganz gut. Oh, wir sehen einen fünften Satz. Das Ding hat diesmal nicht Max Teske, sondern Max Hauschild gerettet. Richtig, richtig, richtig. Max, also nicht du, sondern der. Das ist diesmal ist was deiner. Also, also eben seiner deiner, deshalb du diesmal. Ich sag mal Max Power. <lacht> Holt das Ding. Und? Ja, jetzt hat nicht mehr. Du kannst das so gut. Macht das. Okay. Macht das. Wir sind im entscheidenden fünften Satz der Deutschen Meisterschaft 2019. Der Wunsch eines jeden Zuschauers, einer jeden ja. Zuschauerin. Wir sehen das volle Programm. Und schlau wie ich bin, habe ich mir direkt zwei Bier eben geholt. Oh. Deshalb muss ich jetzt auch nicht wieder weg. Wunderbar, ein geiles Finale. Clever, sind, clever. Es ist immer noch der Klassiker. Rot gegen Grün. Rio Mortes gegen die Zonenkinder. Irgendwann wird es orange-blau, egal wer. Das sage ich euch. <lacht> Der ist ganz spannend. Die sind ja auch Platz 1 und 2 im JTA und genauso wird es hier auch auf dem, äh, auf dem Turnier sein. Wir müssen nur gucken, in welcher Reihenfolge. Und äh, wie im JTA hier auf dem Turnier auch also die, die Habu Dritter die nee, und die Porns Vierter. Also heute früh war es zumindest nur so. Ich okay. ich und da geht es weiter in den fünften Satz. Kette in der Mitte, Julian wieder gegen Linus, das Matchup. Aber Linus gewinnt wieder gegen die Kette. Wieder das Narrativ des Spiels. Rigor kriegt seine Match-Ups, aber die Zonis ist es einfach egal. Sie gewinnen trotzdem die ganze Zeit. Oh, und Marion gegen und zwei, fast geschafft. Stark von Stefan! Max, still! Max, still! Kurt, komm, Kurt, komm! Wo ist der Jack? Ah, der, der Jack ist beim Rigor-Pin. Der Jack ist beim Rigor-Pin, bei Max Teske. Ja. Steppen zurück! Schön, Julian! Zurück, Stefan, Willi, zurück, zurück, ja! zurück! Komm, komm, komm! Ja, macht den Punkt! Sehr schön. Den Punkt. Oh, und Max gewinnt ja. gegen. Max, Max holt gewinnt dort außen und gegen Lino. Yeah. Ja! hier zufällig. Richtig gute Entscheidungen von beiden Teams. Da kommt es dann wirklich einfach drauf an, wer diese Millisekunde zuerst trifft. Oh, raucht doch nicht! Ja? Nein, die braucht nicht. Okay. Das andere raucht den Schlot, aber. Oder nicht? Ja. Wo ist denn das wenn man sie braucht? Ja, stimmt, da war was. Da ist doch hier irgendwas. Ja, hab ich Pech gehabt. Die sind doch alle Sportler. Du vielleicht? Ich bin kein Sportler. Und also ich bin das raucher geworden hier. Und du? Ich bin nur in einem Fünfer-Team. Weißt ne? <lacht> du, im Ernst. Das ist richtig, ich werde immer noch darauf angesprochen, mit dem von der TM14 mit dem Nichtrauchen. Das okay, Fett. Das Momentum ist jetzt eindeutig äh, bei Rigor. Sie haben zwei Sätze in Folge gewonnen, jetzt den ersten Punkt schon wieder. Ja, krasses Comeback von Rigor hier, muss man einfach mal sagen. So Diesmal, diesmal wieder Topsi an der Kette nach dem Jugendhack. Ganz konzentrierte Blicke. Ja, oh. Aber gegen Gegenkreuze auf beiden oh. Seiten. Was steht noch? Und Kurt hatte gleich den Job. Oh Rigor holt das gerade. Krass, das sah am Anfang so gut aus für die du ja. hast gesehen, beide Seiten schnell. haben versucht, einen Antiketten-Matchup zu kriegen. Und beide Seiten haben sich nicht gut sortiert. Währenddessen hat Rigor einfach die Pompendurlauf hinten gewonnen. Habe ich nicht drauf geguckt, aber Rigor hat, hat das einfach über 3-4 gewonnen. Also Rigor 1-2. Vielleicht braucht es einen Raucher hier. Kann nicht sein. Muss man mal sagen, Rigor, die, Kam also die Maschine, die, das kommt einfach nicht an die Rand. Das läuft halt, das Ding. Ein, einen fünften Satz hat Rigor so gut wie noch nie verloren. Außer gegen uns, so, das waren Sätze, aber, aber wir kommen im, im okay. fünften Satz. Topsi wieder. Eine, ah, stark von Steffen gelöst. Stark von Steffen. Oh, es gibt gerade. Aber Rigo räumt die Mitte räumt die Mitte auf, das 2 gegen 1. Ja, Ralf hat noch von hinten. ist mit drei Leuten oben, vier Leute oben, nur Marion ist noch im Weg. Aber da wird es schon. Oh, da haben sie doch tatsächlich Max gegessen. Oh. Leute. Schade, hat Rio wieder die Mitte geholt. Das ist quasi im ersten Satz. Uiuiui. Und die, hinten raus die Zonis, Zonis packen wieder aus. Und mal wieder Jan rettet von hinten raus. Wir sind wieder zurück. Und Ralf steht dann im richtigen Moment, an der richtigen ja. Stelle. Das sind die, die starken Landkämpfer der Zonis. Unscheinbar, aber mit viel Tempo und viel Spielintelligenz. Sowohl Jan als Ralf machen das gleich. Ja, richtig. Das ist so krass, wie schnell die sozusagen die Richtung wechseln, wie schnell die in der anderen Richtung dann schon wieder auf Vollspeed sind. Also gehen. stehende ich Ansage bei der HAVO ist, System. sowohl Ralf als auch Jan stehen im Sprint auf. Seid bitte vorsichtig. <lacht> So. Sehr cool, ja, ja das trifft's. Das trifft, so. ja. Und seid darauf vorbereitet, dass sie ja konstant schlauere Entscheidungen als ihr treffen. Das ist wirklich die Ansage, warum? Ja, Ja, ja. Ist, ist halt äh, auch so. 19. Es gab jetzt längere Diskussionen mit den, mit den Schiris. Da war wohl Marion wieder Anstoßes. Ran. Oh, Julian an der, äh, an der Langpumpe diesmal. Marion von hinten durch. und Aber da kommt noch Jan und da kommt noch Stefan. Und, und die rennen den einfach oh. weg. den so. Oh, der Jack ist geil rausgespielt. Oh, Alter. was für ein Comeback in dem Punkt. Da macht Ralf den Weino. klassischen Jeff richtig ja, früh abschlagen und rettet von hinten. Und Jan, der gut holt. Richtig, richtig. Aber man muss auch sagen, die haben die ganze Zeit Ralf gelobt für so ein starkes äh, Querspiel. In dem Zug ist man nicht. Da hat Marion ihn einfach mal rausgeholt. Richtig, richtig. Da haben das die Zolis hinten dann wieder ausgepumpt. Ja. Das, das, halt ist eine, das ist echt äh, also Normalerweise gibt es ja in der Jugger-Aufstellung mehr oder weniger nur die eine Asymmetrie, dass du da eine Kette drin hast. Äh, aber bei Rigor mit Marion ist es halt noch eine zweite Asymmetrie drin. Da muss ich ganz kurz widersprechen, Beth. Das, Was? Da gibt es mehr. Ja, krasse Asymmetrie. Viele du, ja, das also also Ralf hätte ja. jeden anderen Spieler von Rigor da diagonal gekriegt. Das stimmt. Marion ja, hat nicht. Das, das, das meine ich. Das, in stimmt. Falle. das ist ja. der ja. große Futter von Rigor. Marion hat da. Jetzt muss ich mal Gamersprech anwenden. Ein neues Metagame-Ding mitgebracht, dass sie auf einmal gegen Ketten absurd starke Quoten bringt. Auf einmal müssen alle anderen gegen Teams gegen Grigor nicht nur gucken, wo steht die Kette, sondern wo steht denn Marion? Was mache ich mit meiner Kette? Ja, einfach die, die Über-Anti-Kette äh, als Schild in Spanien schon lange gang und gäbe. Ja, und in Deutschland kommt es langsam auch an. Richtig, ja. Und jetzt die Sonys sind sehr konzentriert dahinter der Linie. Man sieht sogar das ein oder andere Lächeln. Ja, ah, ja, ja. Ja, ich meine, 2-2 im fünften oh, geil. Meisterschaft. Wir können uns kein besseres Finale wünschen als Kommentatoren. Oh, und Steffen grinst Wieder Topsy an. drin. Topsy gegen Ralf. Und Ralf kriegt ihn. Schön gefangen. Und er geht trotzdem noch quer. Jan gewinnt auch sein Duell. Und trotzdem, ich die ganze Zeit pro Zonis kommentiert habe, macht Rigor Hart diesen Zug. Ja, ich habe auf die cool. falsche Hälfte des Spielzugs geguckt. Das tut mir leid. <lacht> Das sah so gut aus hier vorne für Rigor. Ja, ich habe auch nur frei Aber dahin, das ist halt der Nachteil. Ich gucke halt immer noch auf die Duelle hier vorne. Da hinten. Ja. Ja, aber äh, tatsächlich war es da nötig, dass äh, das Ralf sozusagen diagonal reingeht, ja. weil die Mitte war, die Mitte das war, war so halt gut. weg. War so gut, war gut. Genau, die, Eben die Kette halt gefangen ge und dann nochmal kurz quer geschlagen. Genau, er, er, hätte, er, hätte jederzeit, er hätte jederzeit die Option, die Kette, also äh, Topsy, ab, abzuschlagen. Aber wenn er dann die drei Schritte reinmacht, dann ist Kurt halt auf jeden ja. Fall durch. Also, deswegen. und ich als, als, als Q-Tip-Spieler hätten wir halt uns einfach selber in die Fresse geschlagen. <lacht> <lacht> <lacht> ja, definitiv. Wir hätten halt keinen Gegner getroffen, sondern uns. Genau. Aber wir wissen ja, der Treffer muss den Gegner genauso wehtun für einen selbst. Das weißt du besonders gut. Das ist die klassische Weisheit des Königs. <lacht> genau. Perfekt. So. Weiter geht's. 3 zu 2 für, für Und wieder die Top-Aufstellung bei Rigor. Die der Sie die Commander ganze Zeit wieder gegen ah. Mensch. Ah, Aber er gewinnt sofort. Aber die Zonis haben den Job gehen durch. Linus nach vorne, was machst du denn da? Oh. Der Punkt kommt ran. Gut, hol den Der Punkt schon längst. Ja. Aber ja. haben wir die ganze Zeit viel drüber geredet: jack kontrolle die Mitte gewinnen und dann mit Tempo durch. Rigo hat seine Außen mit Tobi gewonnen, ja, die aber die Zonis vorne, ja. konnten Druck schieben durch die Mitte, weil sie jack besitz hatten. Richtig. Richtig, richtig, richtig Und selbst richtig, wenn sie keinen ja. Ja. Also, kein. Hauptsache die Zungenkinder gewinnen an dieser Stelle ein Duell und der Läufer kann halt sofort durch. Richtig. Das ist Jack besitzt, so wichtig. Genau. deshalb laufen wir uns da alle bekloppt in der Mitte. Und deswegen sieht das Feld in der Mitte auch so aus, ja. wie es aussieht. Ja. So, und weiter geht's. Drei gegen drei im Finale. Linus holt den Job. Weiterhin topft sie auf gegen. seiner Stammposition. Weiterhin aber auch gegen Ben mit Ralf quer, das Anti-Ketten-Setup. Oh, Zukunft, das oh, immer über spielen. rechts gewinnt Max Teske ja. und Marion. nicht unsicher, aber gewinnt. Aber Ralf steht noch. Und erklärt klärt klar oh. und kriegt Linus hin. Ja, der, der ben noch. Wunderbar. Aber Linus hat acht. Du hast Du hast nur 5. Nice. Schöne Ansage vom, so, vom Schiri. Max gegen hier Steff. ist der Jog, Hier ist der Job. Zurück, zurück. Und los, Linus, los, Linus. War nee, du hast fünf? Nee, er also ja. hat ab. Ja. ab. Entschuldigung, er ab. Entschuldigung. Linus, alles richtig, er war neu ab. Tut mir leid, tut mir leid, habe ich nicht gespielt. Linus, ein bisschen parteiisch. alles oh. richtig gespielt. richtig <lacht> gespielt. Ich wundere mich, warum? Geiles Ding. Nicht. Mach die Scheiße. Ich dachte, er hätte den, den Punkt <lacht> aufgegeben. Was ist da los? Linus hat gezuckt, Max hat ihn abgehauen. Ja, genau. Linus hat, Linus hat gezuckt, Max drauf und Linus sofort wieder. Alles ja, Alles geil. Also. Cool. Muss ich einfach mal sagen, im Finale für 3 gegen 3 im fünften Satz. Beide Teams spielen hier unglaublich sauberes Jagger. Ja, ja, was das angeht. Ja, das Spiel. Und es gibt so. den satz zu match Jack Deutsche meisterschafts -Jug für Rigo Mortes. Ja. Die Wiederholung aus dem Satz davor. Rigo hat drei match Jacks von Zonis abgewehrt. Mal gucken, ob die Zonen gehen, das gleiche hinkriegen. Und es geht los. Tobi spielt. Los, so, jetzt haben wir gleich Kreuz mit für die Zonenkinder. Oh Aber Marion, warum du nicht? Auf Gott auf Gott Schönes Ding! Und die werden den ersten Mitschlag ab. Das erinnert mich jetzt an ähm, die Berlin Masters 2014, als es darum ging, wer die, äh, wer die deutsche Juggerliga gewinnt, wer die deutsche Meisterschaft, was sie jetzt heißt, Das war Leere gewinnt. Menge gegen rigo Mortis. Das war Leere Menge gegen Grigor Mortis, da stand es auch, 4 2 4. zu 2 nach Sätzen und 4, 4 zu 4 nach Punkten. Und äh, ich habe es noch, ich hab es noch sehr, genau, sehr genau im Kopf, die Leere Menge gewinnt in der Mitte das, äh, das Duell gegen Tommy, sie, sie schieben durch, es ist eine Kette. Also die, die, äh, die, die Rigor-Kette als Verteidigung gegen die, äh, die Leere-Menge-Kette Leere im Jack-Besitz. Und dann kommt Tommy von hinten angeflogen nach knapp vier Steinen und, und räumt den Läufer ab. Tommy hat den Best gemacht. Wenn man genau nachzählt. Nee, aber ja. Okay, jetzt, aber alte jetzt Geschichten. Es, um es steht 4-4 um im fünften Satz der deutschen Meisterschaft 2019. Wir entschuldigen wir uns im Vorhinein. Rot dass, oder grün. Wir entschuldigen, wir entschuldigen uns im Vorhinein, dass es nicht leise wird und nicht unparteiisch wird. Genau. Ich werde <lacht> hartparteiisch für Rigor sein, hartparteiisch für die Zonenkinder. Er brauchte keinen qualitativen Kommentar, aber dafür viel Hype. Und auf geht's. Go, go, go, go. Go, go, go, go Rigor! So, den Jack! In der Mitte weg! Oh, Da, da Hier, oh. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. oh, Jan, passt auf! Wunderbar! Und Pitch spielt! Pitch -Spiel, -Spiel, oh, Max! Ja! Nice! Ja, da war das Wichtige, dass Max Teske es schafft, ja. äh, Graf Dein noch zu kriegen. flug am Ende, ey, du hast da drei Dinger geholt, Max. Wenn er dort Ganz Graf nicht stark. kriegt, dann ist es der Punkt und die, die Meisterschaft für die Zonis. Nee, nee, nee, nee, das war alles sauber hier. Das ist ja das Publikum, Wiederholung vorne. Ich das machen sie vermutlich nur, aus den, vermutlich nur aus den Gründen, dass sie noch mehr sehen wollen. Ich habe gehört Best of Seven. <lacht> <lacht> ich glaube nicht an, aber... Nee, nee. Ey, 4, 4 im fünften Satz. So, ey, komm alles. Alles ist gut. Es gibt noch kurze Schiri-Debatte. War Jan vorher ein Kurt, bevor Max ihn hatte? Wir Kommentatoren flog, halt, flog halt quer durchs Feld, hatte Kurt, aber das leid. Wir Kommentatoren sind uns unsicher. Ihr im Videobeweis könnt es euch zehnmal angucken. Guckt es euch an. Ich glaube Max war früher, aber keine Ahnung. Zum Glück haben wir fähige Schiedsrichter. Und warum haben wir eigentlich kein Mikrofon da? Ah, in der Schiedsrichter? Ist ja, ob Jan äh, überhaupt dran war. Die haben wir schon dran. Die Frage ja. ist einfach nur: ja, Max, du den hast den so aufgeräumt in dem Zug, ey. Geil gemacht, holt die Scheiße. Auf jeden Fall eine gute Wiederholung. Ja. So, so. Logisch ist parteiisch, weil der nicht ja, ja, parteiisch ist. Ja. Andersrum, der hat angefangen. Ich, ich muss tatsächlich ja, alles gestehen, alles ich war von Anfang an hart parteiisch. Alles gut, alles gut. Die ist halt durchaus beliebt, alles gut. Ja, ich habe die zwei ja auch sofort zugeschlagen, hast du da ja. rausgeworfen. Aus, wir anbieten? Ja, total gerne. So. Kurz um zu einem Abschluss zu kommen, der Punkt wird gegeben für Rigor Mortis. Damit ist Rigor der Deutsche Meister im Jahre 2019. Nach einem, muss ich einfach mal sagen, harten comeback. Ersten zwei Sätze verloren. 0:3 3 hinten gelegen, glaube ich. 0 Im dritten? Ja. Und jetzt hier auch nochmal, Sony waren wieder da, haben das Comeback gut und dann hat Rigor wieder performt. Muss man ihn lassen, Rigor ist die Maschine. Hinten raus der Afterburner, der kommt wenn es funktioniert, Wenn es nicht funktioniert, wird halt durchgestellt. Julian spielt die ersten zwei Sätze nicht, spielt dann Satz 3 und 4 Kette, am Ende auch nicht mehr. Ihr hey, du den Videobeweis sehen? So, ich glaube, glaub, wir haben es. Ja, ja, ja, ja äh, So, wir haben uns von euch. Es war ein wunderbarer Nachmittag. Schön regnerisch. Ich wünsche allen, die hier sind, gute Heimfahrt und dem Rest, der sich angeguckt hat, einen schönen Nachmittag. Und auch herzlichen Glückwunsch von mir an Rigor Mortis, die sich jetzt zum ungefähr 14. Mal auf dieser deutschen Meisterschaftsschale äh, eingravieren lassen dürfen. Zweimal Drachenblut, einmal Habu Allstars, einmal also, um Sohnkinder. Rigor, nächstes Jahr kommen wir zu Zipt. Fuck oh, you. oh, Das ist eine Kampfansage. So,